Hallo zusammen, ich grüße euch ganz herzlich, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte heute ein Thema ansprechen, was vielleicht für viele ganz interessant sein könnte. Was ist, wenn ich mir einen zweiten oder vielleicht auch einen dritten Hund ins Haus holen möchte? Und ins Herz natürlich. Wie sollte ich da vorgehen? Also welche... Regeln sollte ich da beachten und wie kann ich es für meinen bestehenden Hund so angenehm wie möglich gestalten. Also eins vorweg, ich selber habe neun Hunde und ähm, jedes Mal, wenn ein neuer Hund oder wenn neue Hunde in äh, eine bestehende Gruppe kommen, dann gibt es immer schon mal äh, Meinungsverschiedenheiten, Auseinandersetzungen, da, da findet man sich wieder neu als Hund und das solltet ihr auch bedenken. Meine Hunde sind es gewohnt, immer wieder mit neuen Charakteren konfrontiert zu werden. Alleine dadurch, dass sie fast täglich in der Hundetagesstätte sind, haben sie immer Kontakt zu verschiedenen Artgenossen. Wenn ihr jetzt einen Einzelgängerhund zum Beispiel habt und überlegt euch, ach ja, das wäre doch schön, wenn der auch noch einen Spielkameraden hätte oder ähm, eine Hündin, äh, mit der er sich blenden versteht, dann solltet ihr euren Hund vorher mal genauestens beobachten. Hat er überhaupt Lust auf einen anderen Hund? Ja, und wie findet ihr das raus? Relativ einfach. Ihr solltet, wenn ihr beim Spaziergang unterwegs seid, darauf achten, mit welchen Hundetypen sich euer Hund gut versteht. Beim Spaziergang erkennt man häufig, ah, okay, also große Weiße mag mein Hund überhaupt nicht, dafür aber kleine Schwarze umso mehr. Er hat es überhaupt nicht mit Rüden oder überhaupt nicht mit Hündinnen. Und so könnt ihr da beim Spaziergang schon einmal schauen, wie ist euer Hund in Bezug auf Artgenossen eingestellt. Der Mensch meint es ja häufig gut, indem er seinem bestehenden Hund einen neuen ähm, Spielgefährten, einen neuen Hund äh, ins Haus holt. Diese Vorstellung von, äh, ich glaube, mein Hund braucht jetzt unbedingt einen Spielgefährten, ähm, da liegen manche Leute ein wenig verkehrt. Es sei denn, ihr habt einen Hund, der beim Spaziergang oder wenn er in eine Huta geht, der Hund ist, der totalen Bock auf andere Hunde hat. Und äh, wenn er das draußen zeigt, dann ähm, solltet ihr natürlich auch noch ausprobieren, wie es denn zu Hause bei euch ist. Wenn ihr also beim Spaziergang gemerkt habt, ach ja, also, der, mein Rüde versteht sich ja super mit der Susi und die zwei, wenn die sich im Park sehen, dann ähm, finden die sich total klasse und die Susi ist ja äh, so und so ein Hund und ähm, sie hat ja die und die Charaktereigenschaften, dann könnt ihr mal mit der Susi und mit eurem Hund nach dem Spaziergang nach Hause gehen, in euer Zuhause. Und dort... Schaut ihr mal, wie euer Hund dann mit der Susi zu Hause umgeht. Im Garten, im Wohnzimmer. Ähm, ihr könntet sogar einfach auch mal ausprobieren, was, was, was machen die beiden, wenn ihr die mal äh, zwei Minuten kurz allein im Zimmer lasst. Vielleicht ähm, stellt ihr einfach mal ein Handy auf und beobachtet sie. Aber das würde ich alles so schrittweise machen. In keinster Weise rate ich dazu, einfach irgendwo einen Hund äh, in, äh, zu einem zu einem Hund zu schmeißen, der schon einige Jahre mit euch zusammenlebt, ohne vorher euren Hund gefragt zu haben. Und diese Frage, die könnt ihr an euren Hund stellen, genau mit diesen Schritten. Und dann wisst ihr schon mal im Vorfeld, okay, also der hat totalen Bock draußen mit Susi zu spielen, aber drin, nee gar nicht, geht gar nicht, also da ist er eifersüchtig, da ist er sehr territorial oder hat einfach auch keinen kein Bock, dann probiert es weiter aus, aber wenn ihr merkt nach fünf sechs sieben acht Treffen ähm, zu Hause, es klappt nicht, dann würde ich euch und eurem Hund vor allen Dingen noch Zeit lassen mit dem nächsten Vierbeiner. Das ist schon mal so eine Faustregel. Also der Hund entscheidet mit, ob er einen neuen vierbeinigen Weggefährten bei sich zu Hause einziehen lassen möchte oder nicht. Wenn ihr aber erkennt, euer Hund hat sowohl draußen als auch drinnen zu Hause totalen Bock auf andere Hunde und der versteht sich mit Hunden beim Spaziergang, der versteht sich in der Hundeschule, der versteht sich in der Huta. Dann habt ihr so einen Allrounder, wo ihr tatsächlich wirklich darüber nachdenken solltet, ihm die Möglichkeit zu geben, eventuell mit einem Artgenossen zusammenzuleben. So wie ihr. Es gibt ja auch viele Singles, die sagen, es gibt ja nichts Schöneres, als Single zu sein. Wenn man dann aber doch irgendwann den Menschen findet, der zu einem passt, ist auch schön. Es ne? ja, kann ja beides schön sein, also das Zusammenleben und das Alleine-Sein. Nur wer ähm, zu lange alleine ist, ähm, ja, der hat dann die Probleme, dass er sagt, ja, ich würde mir manchmal wünschen, es wäre jemand bei mir. Und es gibt die Leute, die in festen Beziehungen sind. Ähm, das, äh, und dann nach Jahren irgendwie sagen, ja, ich, ich am liebsten wäre ich nochmal gerne Single. Und ähm, ich finde, so eine Balance ist ganz schön, ne? wenn man beides hat. So ist das für die, für die Hunde auch. Also wenn Hunde äh, auf einen Artgenossen treffen, mit dem sie sich super verstehen, dann kann daraus echt auch die große Liebe werden. Vielleicht kennt ihr das zu Hause, dass ihr vielleicht schon zwei Hunde habt oder drei und die verstehen sich einfach blendend miteinander. Aber gerade dann, wenn ihr schon zwei Hunde habt, die super zueinander passen, wo alles super läuft und ihr dann irgendwie euch vielleicht in so einer fixen Idee sagt, ach ja jetzt hole ich noch einen dritten, da würde ich echt aufpassen, weil gerade in so einer Dreierkonstellation kann das immer so zu Eifersuchtszenen kommen. Das kann auch super klappen, also das kann man nicht pauschalisieren, aber grundsätzlich passen äh, zu dem ersten Hund äh, ist es einfacher einen zweiten dazu zu holen als zu zwei Hunden, dann den dritten. Aber wie gesagt, es gibt auch äh, die Geschichten, äh, wo man 2, 3, 4, 5 Hunde hat, 6, 7, 8, 9... Äh, so wie jetzt bei mir, äh, da ist auch nicht alles äh, immer nur äh, Blumenwiesen, ne? da gibt es auch Meinungsverschiedenheiten, ne? dass die äh, Molly sich schon mal mit der Teja anlegt oder weil die Molly eben hier viel länger schon lebt als die Teja oder dass die äh, zwei kleinen Beige und Hazel ähm, der Mizi auf der Nase rumtanzen, die Mizi dann einfach mal um eine Ansage machen muss und äh, da müsst ihr schon äh, ein gutes Nervenkostüm haben. Also umso mehr Hunde kommen, umso mehr Verantwortung habt ihr natürlich auch. Und ähm, wenn also euer Hund äh, totalen Bock auf einen Artgenossen hat, dann gebt ihm bitte die Möglichkeit, ähm, diesen Hund langsam ankommen zu lassen, diesen neuen Hund. Wenn ihr euch einen Hund ausgesucht habt, der auch ja den Ansprüchen oder den den Bedürfnissen eures Hundes auch entspricht, dann steht dem nichts mehr im Wege. Die Zusammenführung sollte draußen stattfinden, bei einem Spaziergang. Also eigentlich so wie mit eurem Hund und der Susi. Hm? Dann geht ihr mal eine Runde spazieren und ähm, wenn der neue Hund da ist, bitte dran denken, ausreichend absichern ne? mit Geschirr und mit Halsband und äh, Leine und ähm, dann könnt ihr mal ein Stück zusammen gehen und dann merkt ihr auch schon, dass die Hunde sich vielleicht am Anfang extrem, ja, Ignorieren. Das ist halt, hat viel mit Anstand zu tun und die besten Freundschaften beginnen eben auch mit ein wenig Distanz. Es gibt aber auch die Geschichten, ganz klar, wo man sich sieht und die Hunde verlieben sich sofort im ersten Moment und dann geht man nach Hause und dann ist alles sehr, sehr harmonisch. Kann auch anders sein, deshalb bereitet euch bitte da mental darauf vor, dass ihr da immer ein Überraschungspaket erwarten könnt, dass ihr diese Hunde Zusammenstellung, diese Konstellation als sehr angenehm empfinden könnt, die Hunde auch, aber es kann eben auch mal zu Schwierigkeiten kommen. Da müsst ihr nicht direkt den Kopf in den Sand stecken, sondern da braucht ihr echt viel Geduld, manchmal auch über Wochen und Monate weil ähm, es ist auch so, dass die Hunde, wenn die natürlich in ein bestehendes Zuhause kommen, die neuen Hunde, dass sie sich erstmal an die Regeln der Menschen, an die Regeln des Hundes, der schon da ist, halten müssen und sollten und ähm, da werdet ihr auch merken da wird sich euer hund auch noch mal ein stück weit verändern ähm, und und da müsst ihr eben den raum für geben ja also ihr müsst euren hund dann nicht irgendwie in ein neues erziehungskostüm drücken nur damit der neue hund sich so wohl wie möglich fühlt hunde machen das untereinander schon sehr gut aus die machen nicht alles alleine untereinander aus, aber die können schon ganz normal kommunizieren, wenn man sie lässt und das regelt sich dann auch meist zu Hause. Also macht euch da nicht zu verrückt, auch wenn es vielleicht mal eine kleine Auseinandersetzung gibt oder wenn irgendeine Ressource verteidigt wird oder wenn beim Füttern irgendwie Stress aufkommt. Haltet bitte die Nerven nicht sofort irgendwie hysterisch werden und darum brüllen, sondern locker bleiben, aber konsequent sein, ja liebevoll und konsequent und dann klappt das schon. Und ähm, ich habe es jetzt bei mir immer so gemacht, dass ich die Hunde hier bei mir im äh, Garten oder eben auf dem großen Grundstück im Revier für Hunde zusammengeführt habe. Ich hatte da bisher keine Probleme, aber ich bringe natürlich auch die nötige Erfahrung mit bei so einer Zusammenführung. Wenn man die nicht hat, dann kann man sich auch einen äh, guten Hundetrainer zu, äh, zur Seite holen oder auch Leute die ähm, aus der Bekanntschaft, aus, der aus dem Freundeskreis, die auch schon Hunde haben, die vielleicht auch souveräne Hunde haben und ähm, euch da auch Tipps geben können, also die selber auch schon zwei oder drei oder mehrere Hunde haben und diese Zusammenführung schon erlebt haben, die können euch auch dabei helfen und ähm, dann müsst ihr wirklich versuchen, echt ruhig zu bleiben. Und äh, nicht jede Verhaltensauffälligkeit, die dann bei der Zusammenführung oder in den nächsten Tagen oder Wochen euch auffällt, dass ihr da äh, euch verrückt macht. Ne? Bleibt da bitte gelassen. Versucht es auf jeden Fall. Und ähm wie, wie erwähnt, äh, nehmt euch bitte Hilfe an die Seite. Wenn's ich glaube, das ist ja in allen, in allen Lebenslagen so. Das ist ja nicht nur bei der Zusammenführung von Hunden so, sondern im Allgemeinen. Auch wenn ihr ein Problem mit eurem Hund habt, dann wendet euch bitte an einen guten Coach eures Vertrauens. Ähm, jetzt steht ja dem Zusammenleben von mehreren Hunden nichts mehr im Wege. Was vielleicht noch wichtig ist, sprecht es bitte mit allen Familienmitgliedern ab. Also wenn ihr alleine seid, trefft die Entscheidung natürlich alleine für euch. Aber wenn da jetzt noch ein Lebensgefährte ist oder die Mutter oder Schwiegermutter oder Schwiegereltern müssen auf den Hund aufpassen zukünftig, dann ähm, bezieht sie bitte mit ein, auch äh, in der Auswahl des Hundes, dass ihr nicht auf einmal den Schwiegereltern einen 60-Kilo-Rüden vorsetzt oder 60-Kilo-Hündin, wo die dann sagen, äh, Oh Liebchen, ich hatte aber eigentlich damit gerechnet, dass ich irgendwie mit einem kleinen Hund spazieren gehen darf und nicht mit so einem Riesen. Also das solltet ihr absprechen. Ne? Und wenn Kinder im Haushalt sind, inwieweit sie sich da beteiligen, mit einbinden. Und ähm, das finde ich sind so die wichtigsten Punkte, dass das im Allgemeinen wirklich abgesprochen, abgeklärt ist, dass ähm, alle Beteiligten ähm, da am, äh, an der, am, am selben Seil ziehen, ne? dieselbe äh, Leine in der Hand haben, um Freiheiten äh, zu geben oder Grenzen aufzuzeigen. Was dürft ihr noch beachten? Ihr solltet dem äh, Hund, der dann neu einzieht, äh, nicht die ganze Zeit zu viel Aufmerksamkeit schenken. Das kann dann dazu führen, dass euer bestehender Hund da ein Problem mit hat, vielleicht eifersüchtig wird. Also der Neue äh, steht erstmal hinten an. Auch, ich weiß, wie das ist, ne? Wenn es dann vielleicht sogar ein Welpe ist oder ein junger Hund oder ein Hund aus dem Tierschutz, der extreme schlechte Geschichten hinter sich hat, dann neigen wir natürlich dazu zu sagen, oh, jetzt muss ich dir mehr Aufmerksamkeit schenken. Auch da äh, ist eine Pauschalisierung nicht möglich. Da gibt es Hunde, die eben ähm, damit echt total souverän umgehen, also bestehende Hunde in der Familie. Es gibt aber auch die Hunde, die sagen, boah, jetzt bekommt der neue Hund die komplette Aufmerksamkeit und äh, das nervt. Und äh, jetzt bekomme ich ein Problem mit dem neuen Hund. Also da würde ich auch so ein bisschen aufpassen. Ähm, füttern, wenn ihr gemeinsam füttern wollt, macht das erstmal so ein bisschen auf Abstand, um abzuschätzen, ist euer neuer Hund oder euer bestehender Hund dann auf einmal futterneidig. Ähm, ähm, ich empfehle euch, Macht Spaziergänge immer in der unmittelbaren Umgebung eures Hauses, damit der neue Hund anfängt, eine Sicherheit aufzubauen. Das ist auch äh, extrem wichtig. Damit, wenn ihr jedes Mal immer wieder neue, große Wege geht, dann ähm, kann es sein, dass der neue Hund damit überfordert ist, reizüberflutet. Gerade bei jungen Hunden oder bei Welpen oder bei Hunden aus dem Tierschutz solltet ihr auch darauf achten, dass die Hunde sich draußen lösen, weil es euch sonst passieren kann, dass sie eben durch diese neuen Eindrücke draußen alles äh, wahrnehmen, aufnehmen, aber dann so, so überschüttet sind mit diesen Reizen, dass sie einfach vergessen, ihr Geschäft zu machen. Dann kommt man nach Hause und dann pieseln die in die Wohnung und die Leute sagen, boah, jetzt flippe ich aber gleich aus, ich war doch gerade eine Stunde draußen. Ähm, auch da bitte Geduld, weil ähm, der neue Hund... Ähm, braucht erstmal ein bisschen Zeit, um die neue Umgebung, neue Menschen, neue Hunde, neue Spazierwege, das alles äh, darf er lernen. Gut, ja, jetzt könnt ihr selber entscheiden, wollt ihr jetzt einen zweiten oder dritten oder vierten Hund oder nicht. Bitte lasst euren Hund mitentscheiden. Das finde ich enorm wichtig. Nicht einfach... Ah ja, ich hole jetzt einfach einen Hund und dann schmeiße ich ihn zu mir zu Hause, zum, zu meinem Hund. Und der sagt dann, hättest du mich ja wohl mal fragen können. Ich habe keinen Bock auf den Welpen. Ne? Und jetzt tanzt mir hier die ganze Zeit der Welpe auf der Nase rum. Ähm, ich hatte auch selber bei, ähm, bei Beige und Hesel, als die hier letztes Jahr angekommen sind, hatte ich auch das Problem mit meiner ähm, alten Waisen äh, Marie, die jetzt 13 ist und die am Anfang wirklich, äh, sie ist nur total souverän und geduldige Hündin, aber auch da musste ich Beige und Hesel schon mal zwischendurch in die Schranken weisen und ähm, Marie so ein bisschen vor den beiden nicht schützen, aber ja äh, sie die beiden zurückhalten, dass Marie ihren Raum auch weiterhin behalten darf. Ne? also die hat, Marie hat jetzt nicht gesagt, auch yippie, yeah, yeah, die zwei sind da, holen noch vier davon. Sowas nicht. Ne? Also immer auch bedenken, wenn ein Hund älter ist, ist, wenn man dann einen jungen, aktiven Hund dazu holt, braucht euer älterer, weiser Hund die Rückzugsmöglichkeiten und ihr müsst dem neuen Hund und den aktiveren Hunden wirklich die Grenzen aufzeigen. Sonst tanzen die euch und auch eurem bestehenden älteren Hund oder überhaupt eurem Hund auf der Nase rum. Gut, ich hoffe... Das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt die einfach hier unten und dann äh, kann ich darauf reagieren. Ähm, wenn ihr da auch noch irgendwie ähm, denkt, ach, macht doch einen zweiten Teil draus. Ich habe noch das und das. Äh, das würde mich noch interessieren. Dann schreibt es bitte einfach unten rein. Und dann mache ich euch natürlich noch ein Video dazu. Äh, oder eben ein Podcast. Gut. Ähm, ich wünsche euch jetzt mit eurem Hund eine gute Zeit, einen schönen Tag und wenn euer neuer Hund dazukommt und ihr habt Schwierigkeiten, sucht euch professionelle, liebevolle Hilfe und dann wird das schon. Ja? Und denkt immer daran, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch einen zweiten, dritten Hund zu holen, dann bezieht bitte euren Hund am Anfang mit ein und lasst ihn mitentscheiden, und das beginnt draußen beim Spaziergang oder auf einer Hundewiese oder in der Huta. In der Hundeschule kann man es auch sehen, ob euer Hund wirklich gerade jetzt dazu bereit ist, einen weiteren Vierbeiner einziehen zu lassen. Dankeschön, dass ihr dabei wart, und bis zum nächsten Mal. Ciao.